Für ein Buch gilt es nie, aber das Kicker-Sonderheft Bundesliga lese ich wahrscheinlich heimlich. Ich würde, glaube ich, fünf Thesen aufstellen in einem Leitartikel, wo ich glaube, dass ich von den taz möglichst viel Widerspruch bekomme, um einfach mal zu testen, wie meine Meinungen so ankommen und was ich daraus lernen kann. Taz ist für Deutschland wichtig. Mm-hmm.